Wenn du dich für Runden entscheidest, ist die Luftmasche nach der Kettmasche zu häkeln. Als nächstes stichst du in die letzte Masche der gehäkelten Reihe bzw. Runde und holst anschließend den Arbeitsfaden. Auf deiner Nadel liegen nun zwei Schlingen. Beim folgenden Schritt holst du erneut den Arbeitsfaden und bildest eine feste Masche.